Ich heiße Valeria. Ich komme aus Russland. Und ich bin Timothy. Ich komme aus Hongkong. Wir beide arbeiten jetzt in Deutschland. Deutschkenntnisse helfen uns sowohl im Alltag als auch im Beruf. Oh ja, wenn man zum Beispiel zu den Behörden geht oder eine Wohnung sucht, zum Arzt muss oder einfach Freunde finden möchte. Heute erzählen wir euch, wie ihr selbst kostenlos und sogar unterwegs Deutsch lernen könnt. Los geht's! Los geht's. Ich fahre zur Arbeit mit der Tram. Zeit, um die deutschen Buchstaben und die Aussprache zu lernen. Dabei hilft mir der kostenlose Kurs ABC von der Deutschen Welle. Eis. Eis. Kleid. Kleid. Möchtest du ein Eis? Ja. Jeden Tag fahre ich mit dem Bus zur Arbeit. Ich lerne Deutsch gerne mit Videos und nutze die App von Goethe Institut Mein Weg nach Deutschland. Nach der Mittagspause gehe ich auf den Youtube-Kanal Easy German. Dort gibt es coole Videos ab dem Niveau A1 zu verschiedenen Themen. Es gibt auch eine neue App von Easy German. Sie heißt Seedling. Da kann man interaktiv die wichtigsten Vokabeln und die Artikel lernen, sowie die Aussprache trainieren. Das ist schon mal ein guter Start in unsere heutige Episode. Denn wir wollen heute darüber sprechen, wie man auf Deutsch seine Liebe ausdrückt. Und zwar mit welchen Worten. Es gibt verschiedene Sätze im Deutschen. In der Mittagspause lerne ich mit der Erb deutsch -Trainer vom Goethe-Institut. Hier lerne ich Wörter zu zehn wichtigen Themen, zum Beispiel Lebensmittel, Arztbesuch und die Zeit. Abend. Ich habe heute so fleißig gearbeitet und auch nebenbei Deutsch gelernt. Jetzt treffe ich mich noch mit Alex. Hi, Valeria. Hallo, wie geht's dir? Gut, gut. Äh, wollen wir uns gleich in den Schatten setzen? Ja, gerne. Ich habe Alex via App Tandem gefunden. Seine Muttersprache ist Deutsch. So hilft mir Alex beim Deutschlernen. Und Valeria bringt mir Russisch bei. Das ist genau. Allein lernen macht wenig Spaß. Deswegen benutze ich die kostenlose Community von Goethe Institut Deutsch für dich. Da kann man kostenlos Tantenpartner aus aller Welt finden und die Personen direkt anschreiben. So habe ich einen Link gefunden, mit der ich Deutsch übe. Hallo Ling. Hallo Timothy. Ich habe eine Wohnung gefunden und du musst sie noch anmelden. Ah, wie toll. Dafür baust du einen Termin. Wie mache ich einen Termin? Beim Bürgeramt kannst du einen Termin buchen. Hallo. Na, wie war dein Tag? Klasse. Ich habe jede freie Minute genutzt, um Deutsch zu lernen. Und wie war dein Tag? Ja, ich hatte auch sehr viel Spaß mit den ganzen Apps. Man sagt, jeder Anfang ist schwer, aber mit unseren Tipps wird es bestimmt spannend und aufregend sein, Deutsch zu lernen. Wenn ihr noch nicht in Deutschland seid, fangt schon mal jetzt an, Deutsch zu lernen. Und wenn ihr schon ein bisschen Deutsch spricht, dann könnt ihr viel besser den Alltag meistern und leichter Freunde finden. Das lohnt sich. Bestimmt. Jetzt machen wir wirklich Feierabend. Oh ja, gerne.